Hallo, in diesem Video zeige ich dir an einem Beispiel, nach welchen Schritten du vorgehen kannst, um die meisten Physikaufgaben, bei denen man etwas berechnen soll, zu lösen. Am Ende habe ich die einzelnen Schritte auch nochmal in einer Übersicht zusammengefasst, die du dir am besten einmal abfotografierst oder abschreibst und als Lösungshilfe verwenden kannst. Bei der Strukturierung des Videos war mir vor allem eine Seite von Physikunterricht online behilflich, welche ich in der Videobeschreibung verlinke und wo du noch weitere Infos, zum Beispiel zum Umgang mit Einheiten und zum Umstellen von Formeln findest. Zunächst die Aufgabenstellung, die ich zur Demonstration der Lösungsstrategie herausgesucht habe. Berechne das Volumen von 1500 Gramm Eis, mit einer Dichte von 900 kg pro Kubikmeter und gib dein Ergebnis in Litern an. Vergleiche dein Ergebnis mit dem Volumen von 1,5 kg flüssigem Wasser. Der erste Schritt bei der Problemlösung sollte es sein, festzustellen, welche Informationen bzw. Größen in der Aufgabenstellung bereits genannt werden und nicht mehr berechnet werden müssen. Hierbei bietet es sich an, diese jetzt schon in ihre Standard- bzw. SI-Einheiten umzurechnen, da man diesen Schritt später beim Einsetzen der Größen leicht vergisst. Hierfür markiere ich mir zunächst die Angabe, dass das Eis, um welches es in der Aufgabe geht, eine Masse von 1500 Gramm und eine Dichte von 900 Kilogramm pro Kubikmeter hat und notiere sie anschließend mit ihren Formelzeichen M für die Masse bzw. Rho für die Dichte. Nun prüfe ich, ob es sich bei diesen Angaben bereits um die Standardeinheiten für die Masse bzw. Dichte handelt. Dabei fällt auf, dass die Masse in Gramm und nicht in Kilogramm gegeben ist, was die eigentliche Standardeinheit wäre. Deshalb rechne ich den Wert um und notiere die gegebene Masse noch als 1,5 Kilogramm. Nun lese ich genau, welche Größe gesucht ist. Da direkt zu Beginn der Aufgabenstellung steht, dass man das Volumen berechnen soll, notiere ich mir das Formelzeichen für das Volumen. Jetzt, wo ich weiß, welche Größen gegeben und gesucht sind, muss ich eine Formel oder bei komplexeren Aufgaben mehrere Formeln finden, mit denen ich die gesuchten Größen durch die gegebenen berechnen kann. Meistens findest du diese in einer Formelsammlung. In unserem Fall wäre das die Grundformel zur Berechnung bzw. die Definition der Dichte Rho gleich m durch v bzw. Dichte gleich Masse durch Volumen. Da allerdings nicht die Dichte, sondern das Volumen gesucht ist, muss man häufig die Formeln aus dem Ansatz noch umstellen. Verwende dabei bitte immer Bruchstriche und keine Doppelpunkte in deinen Gleichungen da es sonst schnell passiert, dass man bei längeren Gleichungen eine Klammer vergisst und ein Ergebnis am Ende nicht mehr stimmt. Wenn du noch nicht gelernt hast, wie man Formeln richtig umstellt, sondern vielleicht erst ein sogenanntes Formeldreieck hierfür verwendest, kannst du das an dieser Stelle machen. Ich zeige jetzt aber, wie man mit Hilfe der Äquivalenzumformung diese Gleichung umstellt. Ein ausführliches Video und eine tolle Website mit Übungen hierzu verlinke ich dir noch in der Videobeschreibung. Zunächst schreibe ich mir die umzustellende Gleichung ab. Da die gesuchte Größe v im Nenner steht, muss man zuallererst beide Seiten der Gleichung mit v multiplizieren, damit die gesuchte Größe auch oben im Zähler landet. Jetzt steht auf der linken Seite Rho mal v und auf der rechten Seite nur noch m, da sich das v dort weggekürzt hat. Weil ich aber nur v benötige, teile ich beide Seiten durch Rho, wodurch ich jetzt meine umgestellte Gleichung V gleich m durch Rho bzw. Volumen ist gleich Masse durch Dichte erhalten habe. Jetzt sind wir, was den mathematischen Teil angeht, im Grunde fast fertig. Fehlt nur noch die gegebenen Größen von dem ersten Schritt einzusetzen. Pass aber auf, dass du jetzt nur die SI-Einheiten verwendest. Für unser Beispiel bedeutet das, dass ich die Masse 1,5 Kilogramm einsetze und für die Dichte 900 kg pro Kubikmeter. Wie du siehst, würde sich jetzt das Kilogramm rauskürzen und das Kubikmeter aus dem Nenner im Doppelbruch landet am Ende im Zähler, wodurch wir auch die richtige Einheit für das Volumen erhalten. Damit wären wir jetzt auch schon bei dem Schritt, wo wir das Ergebnis, was uns unser Taschenrechner liefert, aufschreiben können. Vergiss aber nicht, dass auch das Ergebnis in der Regel eine Einheit hat, selbst wenn der Taschenrechner keine angibt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, kürzen sich die Kilogramm weg. Aber bei sehr langen Gleichungen mit vielen verschiedenen Größen ist das oft nicht mehr so leicht ersichtlich. Wenn deine Gleichung aber stimmt und du alles in SI-Einheiten eingesetzt hast, ist das Tolle, dass ich weiß, dass mein Ergebnis auch in der SI-Einheit rauskommen muss. Es gilt nämlich, SI-Einheiten rein, SI-Einheiten raus. Ich schreibe also den gerundeten Zahlenwert 0,0017 und die SI-Einheit für das Volumen Kubikmeter. Die nächsten beiden Schritte sind nur dann nötig, wenn es in der Aufgabenstellung auch verlangt wird. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass das Ergebnis in einer bestimmten Einheit oder mit einer bestimmten Vorsilbe notiert werden soll, ist jetzt der Zeitpunkt hierfür gekommen. Wir schauen uns also unser Ergebnis an, und da ein Kubikmeter einem Volumen von 1000 Litern entspricht und ich mein Ergebnis auch in Litern angeben soll, multipliziere ich die 0,0017 noch mit 1000 und erhalte ein umgerechnetes Volumen von 1,7 Litern. Sollte in der Aufgabe verlangt werden, dass du den berechneten Wert zum Beispiel noch mit einer Messung aus einem Experiment oder zum Beispiel einem Literaturwert vergleichen sollst, achte dabei bitte stets auf die korrekte Fachsprache und verwende die richtigen Fachbegriffe. In unserer Aufgabe sollen wir das Volumen von 1,5 Kilogramm Eis mit dem Volumen von 1,5 Kilogramm flüssigem Wasser vergleichen. Da ein Liter flüssiges Wasser eine Masse von einem Kilogramm hat, müssten 1,5 Kilogramm Wasser also 1,5 Litern entsprechen. Ich schreibe also, in flüssigem Zustand nimmt Wasser ein Volumen von 1,5 Litern ein, während es im gefrorenen Zustand ein Volumen von 1,7 Litern einnimmt. Wasser dehnt sich also aus, wenn es gefriert. Damit hätten wir die Aufgabe vollständig gelöst. Wie du siehst, waren das ziemlich viele Schritte und es gab entsprechend viele Stellen, an denen man einen Fehler machen konnte. Überprüfe also am Schluss immer, ob du auch alles bearbeitet hast, was in der Aufgabenstellung verlangt wird und ob dein Ergebnis realistisch ist. Hätte ich zum Beispiel herausbekommen, dass 1,5 Kilogramm Eis ein Volumen von 1,7 Kubikmetern hätte, dann wäre der Wert viel zu groß und ich habe möglicherweise 1500 Gramm eingesetzt beim Rechnen abschließend jetzt eine saubere Übersicht zu den ganzen einzelnen Schritten, von der dir du entweder einen Screenshot machen kannst oder du notierst sie auf einem Extrazettel. Den kannst du dir ja anfangs immer zur Seite legen, wenn du eine Physikaufgabe löst, bis dir die Vorgehensweise in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das braucht etwas Zeit, aber das Schöne ist, dass sich an dieser Vorgehensweise auch nichts mehr ändert, sondern nur die Formeln für die verschiedenen physikalischen Prozesse andere sind. Oder wie Galilei sagte, die Natur spricht die Sprache der Mathematik.